Ultima Farm ist die Hauptwebsite für die Verwaltung des Minings von Ultima Tokens. Gerade hier findet im Dashboard das Farming statt. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie das Dashboard der Website aufgebaut ist, schauen wir uns die wichtigsten Widgets und Abschnitte an. Auf der Startseite sehen Sie oben das Widget Responsibility Indicator. Damit das Widget korrekt funktioniert, müssen historische Daten zu dem Ultima-Kurs gesammelt werden. Deshalb wird es einige Zeit nach dem Start des aktualisierten Farm voll funktionsfähig sein. Unten sind die Widgets, die wichtigen Informationen über den Prozess und den Status des Farmings anzeigen. Links auf dem Bildschirm sehen Sie drei Widgets. Ultima Available Balance, Ultima Upgrade Balance und Total Farmed Amount. Ultima Available Balance zeigt an, wie viele Tokens derzeit ausgezahlt werden können. Ultima Upgrade Balance zeigt an, wie viele Ultima für den Kauf neuer Lizenzen eingesetzt werden können. Total Farm Amount zeigt an, wie viele Tokens von allen ihren Units gemeint worden sind. Die Zahl am unteren Rand des Widges ist die gesamte Farming-Summe aus allen Units. Total MaxLoad zeigt die MaxLoad-Summe aller verfügbaren und aktiven Farming-Units an. Available MaxLoad zeigt an, wie viele Token Sie noch in Ihrer Farm laden können. Used MaxLoad zeigt die Menge der verbrauchten MaxLoad an. Die Information über die Farming-Geschwindigkeit, Farming-Speed, ist unten verfügbar. Die Farming-Geschwindigkeit beeinflusst die Farming-Gewinnrate. Dabei nimmt die Farming-Speed jeden Monat ab. Je höher die Geschwindigkeit, desto höher der Profit. Deshalb empfehlen wir Ihnen, so möglichst bald mit dem Farming zu beginnen. Unten sehen Sie die Farming-Lizenzen und Farming-Units, die gekauft werden können. Gehen wir nun zum Abschnitt Farming History über. Wenn Sie eine Lizenz erworben und eine oder mehrere Farming-Units bezahlt haben, sehen Sie in diesem Abschnitt alle Units, die Sie erworben haben. Auf der Unit Card sind folgende Informationen zugänglich. Start Date – das ist der Tag, an dem Sie die Unit gekauft und mit dem Farming begonnen haben. Farm Total Amount – das ist die Menge der Token, die schon geschürft worden sind und bis zum Ende der Arbeit der Uni noch geschürft werden. Farming Speed ist die Geschwindigkeit bzw. der Faktor des Farmings. Je höher der Farming Faktor ist, desto höher ist der Unit Profit. Der Farming Faktor wird jeden Monat um 30% reduziert. Monthly Farming ist die Anzahl der Tokens, die jeden Monat durch Farming generiert werden. Unter jeder Unit befindet sich die Schaltfläche Show Details. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zu diesem Produkt. Sie haben Zugang zu allen Informationen über die Farming-Transaktionen, Eingangsdatum, Status und Wert. Auf dem Reiter Frozen History wird die Gesamtzahl von Ihnen eingefrorenen Tokens angezeigt. Wir hoffen, dass Sie nach dieser Anleitung keine Fragen zum Farming mehr haben. Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an unseren Kundendienst wenden. Wir wünschen Ihnen hohe Gewinne und viel Erfolg!